OER kann dabei helfen, Lehr- und Lernerfolge zu erzielen, denn viele Leute denken mit Unbehagen an ihre Zeit in der Schule zurück oder sind derzeit mit Unbehagen an einer Schule. Das liegt vor allem daran, dass die Lehr- und Lernstrukturen dabei nicht von ihrer Motivation geprägt sind. Motivation ist aber ein sehr wichtiger Faktor. Und wenn Sie selber entscheiden können, ob Sie sich eine bestimmte Ressource einmal, zweimal, dreimal oder gar nicht angucken und das auch noch machen können, wann sie es wollen, wie sie es wollen, mit wem sie es wollen, dann ist der Lernerfolg wahrscheinlich wesentlich höher als in klassischen Strukturen und in dieser Hinsicht halte ich für OER oh ja, für sehr sinnvoll.